Wie kann ich in Mebis Videos von Microsoft Stream einbetten und direkt abspielen? Ich bin in MS-Stream angemeldet und habe hier die Übersicht meiner Kanäle geöffnet. Ich wähle einen aus und dann gehe ich zu Teilen und dann zu Einbetten. Dynamisch lasse ich aus und dann kopiere ich den Code. In MEBIS möchte ich diesen dann in ein Textfeld einbetten. Das heißt, ich schalte hier auf HTML, füge den Code ein. Dann ändere ich hier die Breite von fest von 960 auf 100% und speichere das Ganze. So, dieser Code fügt sich dann nahtlos ein. Die Videos sind hier aufrufbar. Ich kann sie hier auswählen. Ich kann sie auch direkt starten und direkt abspielen. Und auch am Handy sieht das dann ganz gut aus, weil sich hier diese Seite anpasst und die Videos dann hier auch so dann dargestellt werden. Also super am Handy zum Auswählen. Um ein einzelnes Video einzubetten, wähle ich das Video auf. Dann gehe ich hier auf Teilen, gehe auf Einbetten und dann gehe ich hier auf Kopieren. Ich gehe in Mebels, lege eine Aktivität an, schalte hier auf HTML um füge den Code ein und gehe auf Speichern. Die Videos liegen ja geschützt im Microsoft-Tenant, deswegen müssen sich die Schüler hier natürlich dann anmelden, um darauf zuzugreifen. Das war's schon.